besonderen Momente der Kindheit sind wie Märchen. Und in meinem war mein Vater der Prinz. Oh, fuck. Wir möchten gern zu Dad ziehen. Es gibt Dinge, die ihr über euren Vater nicht wisst. Du hast sie sitzen lassen. Mit zwei Kids. Ohne Kohle. Ähm, Jenny, das sind nur ein paar Freunde. Ich liebe dich, mein Kleines. Wir haben das gleiche Herz. Was zum Verwechseln? Dad, was machst du eigentlich? Ich bin Unternehmer. Dein Vater ist ein Lügner. Ich finde, wir sollten ehrlich zueinander sein. Ich möchte Journalismus studieren. Welche Art von Journalismus? Investigativ, möglicherweise. Warum haben Sie in Ihrer Bewerbung gelogen? Ich bin schuldig, ja. solange ich meine Unschuld nicht beweisen kann. Ich habe keine Rechte. Gedruckt hat er 22 Millionen Dollar. Die ganze verdammte Welt könnte explodieren. Ich werde immer für dich da sein.